Hallo zusammen, hallo Freunde Heute möchte ich nochmal was mit Fäden probieren also mit diesen Wollfäden vielleicht auch noch ein paar Zellen rein vielleicht auch nicht, je nachdem wir testen es einfach mal also ich hoffe ihr seid dabei, bis gleich Okay, Freunde, ich habe hier einen Rahmen, der ist 30 auf 30 cm ich habe noch wie gesagt, einen großen Becher Weiß wieder mein schwarz violett gelb und türkis ich habe jetzt hier praktisch Fäden reingemacht, schon zum einweichen also auch schon vorbereitet damit es nicht so lange dauert und dann würde ich sagen, lasst uns anfangen, ich fange wieder mit einer weißen Grundschicht an und das machen wir jetzt mal Lass es wieder drüber laufen, dass alles bedeckt ist. So. Okay. Hucki zucki. Machen wir vielleicht die Luftblasen raus noch kurz. Und das abputzen. Zum heißdorf Kanten voll haben. Okay. Mit was fange ich an? Erstmal mit den hellen Farben, denke ich mal. So. Ihr seht es vielleicht, ich habe hier das so aufgeholt. Möchte ich nämlich jetzt diagonal hier drüber machen, an die Kante zu Kante. Also habe kein Silikon drin. Jetzt nehme ich mal die erste Farbe, ziehe die hier rüber. Also gerade das Violett. Okay. Hier bin ich zu tief. das habe ich gerade gemerkt also das violett ist praktisch in das weiß versunken war nicht so toll einfach nochmal ja, ich weiß nicht was da los ist auf der rechten Seite ziehe das jetzt aber hier mal raus ah, ich habe hier zu viel Farbe glaube ich auf der rechten Seite Okay. Da habe ich zu viel Farbe mitgenommen, so wie es aussieht. Lass das mal etwas ablaufen. Ja, da war es etwas zu dünn. Okay. Passiert. Ich nehme jetzt mal dunklere Farben, also das Schwarz hier. setzt die jetzt auch mal nochmal so diagonal hin. Ja komm, tropft eh schon. Ich ziehe besser mal einzelne Farben. Ja, ihr seht wie es hier drunter geht. aber ist nicht so schlimm. Man lernt aus Fehler. <lacht> Setz mir den hier hin. Immer leicht anlupfen, weil sonst fährt es wirklich unter die Farbe drunter. Also anheben. So. Und dann halt schauen, dass die Farbe wieder gleichmäßig sich verteilt. Ja. Okay, ich erhitze es mal kurz um wieder die Luftblasen rausgehen und vielleicht die Farbe sich einigermaßen legt. Okay. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Aber ich finde es gibt trotzdem einen schönen Effekt und da mir das ja wieder zu langweilig ist, probiere ich noch mal was mit Zellen, <lacht> ihr kennt mich ja, aber nicht zu viel dieses Mal, ich nehme wieder meinen Holzstock. ich probiere es diesmal mit dem Cell-Creator wieder ne? kennt ihr ja nicht mit Silikon wenn ich es aufbekomme, sage mal juhu, ich habe es geschafft ja, besser ist besser, ne Die Kindersicherung lieber ein bisschen härter machen, wie wie zu schwach. So. Cell Creator ein bisschen rein. Jetzt schaue ich mal ob es funktioniert. Weil. Ja gut, einen kleinen Swipe haben wir gemacht mit den Schnüre, aber jetzt nicht so hart. schon mit dem Finger rein, sehr gut Timo dieses mal nicht zu so viel machen I'm mm gonna -hmm. So, diese Linien entlang. Das war mein Magen, falls ihr es gehört habt. <lacht> okay, ich denke mal, das reicht schon. Sonst wird es wieder zu viel. Ja, das gibt eine schöne Blume, finde ich. Ja, das ist okay. Ich lasse jetzt vor 10 Minuten einwirken und dann zeige ich es euch natürlich wieder von nahem. Okay. Da ist wenig Farbe. Dann bis gleich. meine Lieben jetzt von Nahem. Ihr seht, es arbeitet ziemlich nach noch. Ich jetzt mal hier rein. Ja, die ist cool geworden. Ich meine, ihr müsst natürlich schauen, je mehr Farbe ineinander liegen, umso effektvoller wird es natürlich dann auch. Je weniger Farbe ihr habt, so wie hier. Könnt ihr natürlich weiße Sachen machen oder weiße Zellen. Dann jetzt sind wir wieder am Rand. Und hier habe ich ja diese Länglichen gezogen. Aller also Cell Creator arbeitet ziemlich nach, also richtig cool. Aber halt mit Vorsicht dann zu genießen. Jetzt hier nochmal das schwarze. Okay, aber cool. Also gut. Dann war es das schon wieder von mir. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Und gerne abonnieren. Und natürlich schreibt mir die Kommentare und dann bis bald. Tschüss, bye.